Wie funktioniert in SPSS der Mittelwertvergleich? Wir starten wieder mit diesem Beispieldatensatz, den SPSS zur Verfügung stellt und schauen uns jetzt mal beispielhaft folgende Fragestellung an. Unterscheidet sich die durchschnittliche Preiszufriedenheit in den Altersgruppen? Der erste und wichtigste Schritt ist jetzt hier wieder sich zu überlegen, welche ist die abhängige Variable, welche ist die unabhängige Variable. Hier ist es so, dass wir die Preiszufriedenheit erklären wollen, das ist hier also die zu erklärende und somit die abhängige Variable. Und die unabhängige Variable ist die Variable, die hier einen Erklärungsbeitrag liefert, beziehungsweise, wenn Sie diese Merkhilfe verwenden wollen, die die Vergleichsgruppen definiert. Ja, das heißt, diese Altersgruppen sind die Vergleichsgruppen und somit ist das hier die unabhängige Variable. Wenn wir diesen ersten Schritt gemacht haben, dann ist die eigentliche Analyse ganz einfach. Wir gehen hier auf Analysieren, Mittelwerte vergleichen, Mittelwerte. Und dann kann man hier oben die abhängige Variable reinklicken und hier die unabhängige Variable. Also suchen wir einmal kurz die Preiszufriedenheit. Hier Price Satisfaction als abhängige Variable. Und als unabhängige Variable wollten wir hier diese Alterskategorien nehmen. So, den Rest lassen wir erstmal und fügen das so ein. Dann sieht man, der Befehl ist auch wieder ganz einfach aufgebaut es geht los mit means tables ist gleich dann kommt Price, das ist die abhängige Variable by age cut das ist die unabhängige Variable so und diese Reihenfolge haben sie immer in den Befehlen von SPSS abhängige Variable By, unabhängige Variable und hier unten steht dann was sie alles angezeigt bekommen für die Ausprägung dieser unabhängigen Variable und zwar ist die Voreinstellung dass sie das arithmetische Mittel bekommen mean da wird die Anzahl der Fälle angezeigt und das hier ist die Standardabweichung. Wir schauen uns das Ergebnis einmal an. Ich markiere das und führe das aus. Und dann sehen wir jetzt hier folgendes. Wir haben hier diese Alterskategorien. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier haben wir die Mittelwerte für die Preiszufriedenheit stehen. Sie sehen hier die Mittelwerte liegen alle recht nah beieinander um die 3. Eine kleine Warnung noch dazu, streng genommen handelt es sich bei dieser Preiszufriedenheit hier um eine ordinal skalierte Variable, für die man also dann gar kein arithmetisches Mittel berechnen dürfte. In der Praxis werden solche ordinal skalierten Variablen allerdings oft als metrische verwendet, wenn man davon ausgehen kann, dass die Abstände zwischen den Ausprägungen in etwa gleich sind. Und das ist hier der Fall. So, jetzt schauen wir uns mal an, was man mit diesem Befehl alles noch weiteres anfordern kann. Beispielsweise jetzt den Median. Wenn Sie jetzt also sagen, okay, das arithmetische Mittel reicht mir hier nicht aus oder aufgrund des Skalenniveaus darf ich eigentlich das arithmetische Mittel gar nicht anfordern. Ich interessiere mich eher für den Median. Dann geht man folgendermaßen vor. Wieder im Menü auf Analysieren, Mittelwerte vergleichen, Mittelwerte. Und dann können Sie hier bei dem Button Optionen auswählen, was Sie eigentlich als Zellenstatistik haben wollen. Dort ist wie gesagt die Voreinstellung, Mittelwert, Anzahl der Fälle und Standardabweichung. Und wir nehmen jetzt mal zusätzlich das, den Median mit rein. Dann müssen wir hier in der Liste schauen, wo der Median ist. Steht ganz oben. Klicken das hier mit rein. Weiter und einfügen. So, jetzt sehen Sie, der Befehl sieht im Prinzip genauso aus wie vorher. Nur dass hier zusätzlich noch der Median mit drin steht. Das füllen wir einmal aus. Und dann sieht man hier wird der Median mit angezeigt und wir sehen jetzt hier für die ganzen Altersgruppen jeweils noch den Median. Wenn Sie nicht jedes Mal übers Menü gehen wollen, können Sie natürlich auch den Befehl selber hier eingeben und da gibt es wieder die beiden Möglichkeiten, die Sie in SPSS immer haben. Das eine ist, wenn Sie hier mit der Maus in den Befehl reingehen und dann auf die Hilfe zur Syntax, dann bekommen Sie eine ganz ausführliche Beschreibung, wie der Befehl aufgebaut ist. Oder Sie können auch hier unten, wenn Sie einmal angefangen haben, einen Unterbefehl zu schreiben, mit diesem Dropdown-Menü hier arbeiten. Das heißt, da können Sie sich anzeigen lassen, welche Möglichkeiten es hier gibt und die auswählen, die Sie haben möchten. Viel Erfolg bei der Umsetzung der Mittelwertvergleiche!